Letztes Mal haben wir eine schöne Unterwasserbase gebaut. Doch wie sollen wir sie erreichen, ohne dorthin zu schwimmen? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, der Gamertüte. Wir gehen mal runter aus unserem Haus raus und dann werden wir jetzt ein Teleporter bauen. Ja, ein Teleporter. Es ist ganz einfach. Wir bauen erst einmal hier ein Loch. Und dann geben wir uns mit einem Befehl, der so lautet, slash, give, p für die Person, die am nächsten ist. Jetzt tippen wir com ein und dort steht es direkt. Wir drücken Tab und drücken Enter. Dann haben wir einen Command-Block diesen können wir jetzt einfach hier reinsetzen. Und jetzt brauchen wir noch die Koordinaten, wo wir hin teleportiert werden. Wir machen uns den Block mal farbig, bauen allerdings noch einen oben drüber. Dann drücken wir F3 und merken uns diese Koordinaten. Wenn sie in unserem Gehirn abgespeichert sind, können wir hochfliegen, oben angekommen, klicken wir rechtsklick und geben slash tp für Teleportation add p für die nächststehende Person und dann die Koordinaten ein, die ihr euch gemerkt haben solltet und drücken auf Fertig. Nun wollen wir noch etwas anderes machen. Wenn wir ihn nämlich aktivieren würden, würden die ganze Zeit Nachrichten im Chat kommen. Das können wir ganz einfach ausstellen, indem wir hergehen, machen Slash, Game Rule, dann Command Block, Output, drücken zweimal auf Tab und auf False. Nun ist es so, dass keine Nachrichten mehr im Chat angezeigt werden. Und können ab sofort von diesem Ort aus darunter reisen. Genau das Gleiche könnte ich auch nach da machen. Ihr solltet euch nur die Koordinaten merken. Wenn wir jetzt die Druckplatte betreten, werden wir automatisch hierhin teleportiert. Den Block bauen wir noch ab, denn wir spawnen immer in dem Block. Wenn wir ihn allerdings abbauen, spawnen wir hier in der Luft noch einmal. Wir betreten die Druckplatte und kommen hier an. Und jetzt könnten wir hier bequem darüber schwimmen. Wenn euch das Design von dem Teleporter vielleicht nicht gefallen hat, habe ich hier noch ein paar andere. Zum Beispiel einen DeLorean. Wir drücken einfach auf den Knopf, der für die Tür ist und schon landen wir wieder hier auf dem Spawnpunkt. Dann haben wir noch die Zeitmaschine als Telefonzelle von Doctor Who. Wir drücken auf den Button, der hinter dem Banner versteckt ist und landen hier. Wenn ihr lieber etwas Außerirdischeres wollt, haben wir hier ein kleines Ufo, was gerade gelandet ist. Anstatt einem Command-Block ist hier ein Beobachter. Wenn wir ihn nur betreten, landen wir auch hier. Achtet darauf, dass das Gesicht des Beobachters nach oben guckt. Und als letztes einfach ein schönes Bodenmuster. Ich hoffe, euch gefallen die Designs. Und ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal und Tschüss!